Wir ja, haben noch viele Stufen zu erklemmen. Hm. Jetzt geht hier in die Tür ins Klo rein. Komm mal, pass mal auf. Ja, das schöne Klo. ja. Das ist natürlich so, das stinkt hier so ein Kotzen. Das das Aber eins sag ich euch Leute. im Spiegel, da siehst du deine eigene Visage, du hässlicher, blöder Wichser. Hey, guck mal hier so. Das war gut, ne? Das war sehr gut. Hier. Hier, hier, hier, hier. Ah, jetzt ruhen wir uns ein bisschen aus. Ne? Wir haben jetzt die Wohnung erkundet und jetzt wird sich ein bisschen ausgeruht. Hier, ein bisschen. So, guck mal hier. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Da. Scheiße, das ging natürlich wieder falsch. Das sollte so sein. Ich lach hier so, das sollte so gehen. Und da habe ich gerade was gefunden. Guck mal hier, was das denn für ein Müll? Briaking Daven. Wieso liegt der Scheiß hier? Was ist denn das? Das ist nur ein Zettel. Die neue Bella. Das ist, äh, Was ist das für ein Scheiß? Ja, und hier hängt jetzt so eine... <lacht> <lacht> hier hängt so ein komisches, geklautes, religiöses Zeug. Das ist alles irgendwo aus, aus irgendwelchen Ruinen rausgeplündert. Aus dem Krieg hier hat er das damals geklaut. <lacht> da, wir gucken jetzt noch mal kurz aus dem Fenster. Wenn wir diesen Scheiß dann hier abkriegen. Oh, oh, schon kaputt. ist das denn ein Mist hier? Wir machen wieder alles kaputt und dann kriegen wir nachher wieder Anschlüsse kaputt da, da. die pufflampe das ist die pufflampe die stellst du vor ins Fenster sie wissen alle die notte ist nicht belegt ja und hier hängt noch so ein alter kalender von 2015 auch alles alte scheiße ja, dann gehen wir mal wieder runter die treppe ne? ja ja ja noch die vasen runter treten hier die Vasen runter treten ne? <lacht> die Vasen runtertreten und hier diese alten Gockel die hier alle hängen die sind auch uralt guck mal von 2004 die kriegen auch nichts Neues zustande weißt du 2004 hatten sie mal den Tecken ein bisschen ein paar Bilder zu malen und jetzt kommt nichts Neues mehr das ist wirklich das ist äh, das ist, ist, ist äh. so, hier. Äh, die Krücke. das ist die Krücke. Jetzt gehen wir in den Keller. das ist das ist das ist das ist das ist das ist das ist das ist das aber hier ist irgendwo Licht. Irgendwo hier. Ja, jetzt ist Licht, guck mal. Ja, ja, ja. Wandteller, hier hängen Wandteller. Und eine schicke Lampe. Richard Wagner. Wagner. Das ist hier die Heizung ist an ne? ist kalt und hier ist der geheimgang nach draußen jetzt sind wir auch im garten sind wir sogar im garten aber hier sind leute unterwegs hier muss man vorsichtig sein ja ja die leute die die, die Heck, die sitzen hier in der hecke drin ne? und dann knallen die uns nachher ab deshalb werden wir uns jetzt beeilen und schnell gehen Wir haben es geschafft! Wir sind in der Hütte! Jetzt sehe ich, der verdammte scheiß Akku ist schon fast leer. Der scheiß Akku! Immer ist der Akku leer. Natürlich ist der Akku immer leer. Immer ist er leer. Wir gucken jetzt mal raus hier Oder besser da. Das sehen wir hier? Nichts! Nichts! Doch lieber das andere Fenster! Doch lieber andere Fenster. Da hinten, da hinten, da hinten, da ist nichts. Ist auch egal. Ist auch alles scheißegal! Ihr Wichser! Never.